Global agierende Unternehmen stehen ab 2019 vor neuen regulatorischen Herausforderungen im Rechnungswesen. IFRS 16 bringt strengere Anforderungen und Komplexität mit sich. Wie können wir mit diesen Veränderungen umgehen, sodass die Kosten unter Kontrolle bleiben? Wir bei ICO haben Lisa entwickelt. Ein Add-on passend zu ihrem bestehenden ERP-System, das IFRS 16 in vier Schritten vollständig in Ihre Finanzbuchhaltung integriert. Zunächst werden alle relevanten Leasingverträge in LISA importiert oder manuell angelegt. Anschließend berechnet LISA den Financial Forecast und aktualisiert ihn automatisch bei Vertragsänderungen. Daraufhin ermittelt LISA alle Planeinzelposten gemäß IFRS über die gesamte Laufzeit und bucht diese zum jeweiligen Fälligkeitstermin. Dies beinhaltet zunächst die Right-of-Use-Aktivierung und Passivierung der Leasingverbindlichkeiten. In Folge werden dann auch die periodischen Buchungen wie Tilgung, Abschreibungen und Zinseffekte vollzogen. Der letzte Schritt ist das regelmäßige Reporting. Lisa wird nahtlos in die Accounting- und Abschlussprozesse integriert und stellt alle relevanten Daten zur Verfügung. Dies sowohl für das interne Monitoring als auch für die Erstellung der IFRS 16-Notes-Angaben. eCore steht für zuverlässige Produkte, kompetente Beratung und leidenschaftlichen Support. Auch nach der Implementierung können Sie sich auf unser Leistungsversprechen verlassen. Egal ob regulatorische Änderungen, Updates oder Upgrades in Ihrem ERP-System, LISA bleibt einsatzbereit. Kurzum Ihre Leasing-Bilanzierung mit Lisa wird compliant, transparent und effizient. Informieren Sie sich über Lisa und die weiteren ERP-Add-ons aus der eCore-Produktfamilie.